Also zuerst muss man sagen, wer aus einer unethischen Handlung herauskommt, wird sowieso ein großes Problem bekommen, denn die Konsumenten und Konsumentinnen sowohl auf privater Seite als auch auf unternehmerischer Partnerseite schauen immer mehr, sind Unternehmen ethisch aufgestellt, sind Unternehmen nachhaltig aufgestellt. Das heißt, wer jetzt sagt, ich versuche unethisch meinen Profit zu erhöhen, wird in Zukunft wahrscheinlich gar keine Gewinne mehr machen können, weil die Welt einfach sagt, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Der Wandel kann nicht von jetzt auf gleich stattfinden. Niemand sagt, ab heute sind wir ethisch. Da gehört Bewusstsein zu, da gehört Sensibilisierung zu. Und das tatsächliche Wollen sich mit bestimmten Fragestellungen, die vielleicht früher weniger wichtig waren, Umgang mit Menschenrechten in der Lieferkette, die Nutzung von regenerativen Ressourcen, die Förderung von Mitarbeitenden mit Handicap oder in Sondersituationen und so weiter und so weiter, das nach vorne zu bringen, das muss ich wollen als Unternehmer, als Unternehmerin, als Mitglied der Geschäftsleitung und dann geht es tatsächlich auch vorwärts. Wertemanagement heißt, immaterielle Werte im Unternehmen aus ökologischer, sozialer Perspektive angelehnt an die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu identifizieren, im Unternehmen zu verankern und tatsächlich transparent nach innen und außen zu leben und das in ein Managementgerüst zu gießen, das heißt Leitlinien zu entwickeln, dass jeder weiß, für was stehen wir als Unternehmen, was tun wir dafür, dass jeder diesen Ansatz versteht und was tun wir dafür, damit das auch wirklich funktioniert. Der einzelne Mitarbeitende hat immer die Chance, aus seiner Rolle heraus Dinge zu verändern. Er kann als selber als positives Vorbild vorangehen. Wenn wir uns das Thema Diversity zum Beispiel anschauen, ich kann als einzelner Mitarbeitender, kann ich mich bei meinen Kollegen positionieren und zum Beispiel bei einem rassistischen oder sexistischen Spruch oder Verstoß kann ich sagen, hört mal, so geht das hier nicht. Es gibt hier bestimmte Regeln des Zusammenlebens, darauf lege ich Wert als Mitarbeitender. Der Mitarbeitende, kann sowas als Vorschlag unterbreiten, natürlich auch der Unternehmensleitung gegenüber, oder auch ganz klar sagen, ich möchte hier nicht mehr arbeiten, ich gehe nur zu einem Unternehmen, das meine Ansprüche im Sinne von Ethik, Diversity, Nachhaltigkeit auch erfüllt. Der ökologische Aspekt, man muss natürlich überlegen, wie man generell seine digitalen Systeme umweltfreundlicher gestalten kann, von welchem Stromverbrauch, Sprechen wir, auf welchen Plattformen können wir diese Dinge aufsetzen? Was ist zum Beispiel mit der Frage im Bereich von Kryptowährungen, wichtiges Thema beim Thema Daten. Wie kann Mining ressourcenschonender stattfinden? Das sind alles Fragen, denen sich Unternehmen stellen müssen. Wie können Produktionsprozesse digital, aber gleichzeitig auch umweltfreundlich oder sogar umweltfördernd umgesetzt werden? Das sind Fragen, da haben Wissenschaft und Praxis noch ganz, ganz viel mit zu tun, bis da Antworten aufgefunden sind. Große Unternehmen, große Beratungsgesellschaften haben das Thema natürlich ja schon länger auf dem Schirm. Ähm, die McKinsey's, die Lloyds etc. dieser Welt haben dafür Programme, beraten auch in die Richtung und Großunternehmen, insbesondere aus dem angloamerikanischen Raum, kennen die Prozesse natürlich. Auch in Deutschland, börsennotierte Unternehmen haben auch ihre CDR-Policies. Schwieriger wird es dann schon wieder im Mittelstand, wo das ganze Thema Digitalität, ähm, Richtlinien zur sozialen bzw. ethischen Unternehmensführung, eher beiläufig behandelt werden. Da besteht tatsächlich dringender Nachholbedarf, gerade auch natürlich, um die Mitarbeitenden auch für bestimmte Themen zu sensibilisieren. Und wenn wir bei den Mitarbeitenden sind, stellt sich natürlich zum Beispiel die Frage im Bereich der digitalen Führung. Wie bringe ich eigentlich Ethik und Führung im digitalen Zeitalter zueinander? Wie schaffe ich es, zum Beispiel ein, ein ethischer Vorgesetzter zu sein, wenn meine Mitarbeitenden verstreut sind und in Homeoffice-Strukturen arbeiten oder in hybriden Arbeitsstrukturen. Das sind Fragen, die digitale Ethik und dementsprechend CDR beantworten muss.